sind wir denn jetzt? Ja. Warte, war hier nicht unser Vogel? Nee, das war ein anderer Ort. Hm. Ah! What? Was war das denn? Wer schreit denn da so in dieser Stunde noch rum? Achso, es bin ich, will ich wieder wieder aufnehmen. Oh, war. wieder aussieht. Dann wollen wir nicht kämpfen, oder? Na gut. Ich bin ready dafür. Ha! Oh, Hilfe nicht lang. Bitte verschone mich. Hä? Ich dachte, du bist ein äh, krasser Übeltäter. Hey, ich mag furcht aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst einfach erklären. Mein Name ist Musik und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier in Wolkenort. Aber ich tue keiner Seele was zu so leide. Und kind, ins, was? Kindesentführung liegt mir fern. Ich würde niemals ein Kind entführen. Ja, so einer bin ich nicht. Im Gegenteil, diese kleine Mädels. Äh, dieses kleine Mädel ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre so also gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens von mir. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden aber ich fürchte, dass man Aussehen wie immer wieder in die Flucht treiben wird. Das ist eine Tragödie. Hm, obwohl, es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. ja hier ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Alter dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst, ich möchte ein Mensch werden! Yoga-Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Äh... Ja, okay. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkengott ist solch ein Ort. Oh, das rennt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du nur nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Warum ich das nicht mache, weil, äh, eben. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suchte die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Oh, ich würde dich selbstverständlich reich dafür belohnen. Das steht außer Frage. Reich belohnen? meinte ich nicht, ich kann nur nachts reich werden? Hm, schmeckt. Und da bist du ja. Der Dämon! Der dämon ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist die gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage, wo ich war. Die Mama glaubt ihr nicht. Okay. Ja, also ich habe gedacht, wir kämpfen jetzt. Aber er äh, sieht cool aus, muss ich sagen. Deine Flügel sind richtig cool. Aber er will lieber ein Mensch sein, weil er nicht so dämonisch drauf ist. Okay. Ich meine, jeder wie er will, ne? Wenn er transmensch sein möchte, dann erfüllen wir ihm seinen Wunsch. Also er ist transmensch, das weißt du, ne? Ja, ja. Das habe suchen. Grade, wir helfen ihm gerade Geld für seine äh, Operation zum <lacht> Ja, kann man sehen, wie man möchte. Ähm, ich habe nur keine Ahnung, wie diese Dinge aussehen und wo man sie findet, aber hey, Ingi. Okay. Ja, gut. Oh. du kriegst, also du siehst jetzt, also es gibt jetzt zwei Arten, wie du die bekommst, ja? Ja. Erstens, indem du fest also indem du Sidefests machst, bekommst du, also und die Menschen hilfst. Das heißt, du gehst durch den Wolkenhort, fragst die Menschen, was sie brauchen. Ah. Und, ja. und es gibt ein paar, die liegen einfach verstreut irgendwo im Wolkenhort. Okay. Ähm, <lacht> Ich gucke mich hier gerade ein bisschen um. Sie sind böse jetzt, ne? Die sind böse, genau. Du kannst sie einfach mal schlagen, dann kriegen die Angst vor dir. Dann sind die was? Oh. Dann kriegen die Angst vor dir. Guck mal her, Kleiner. Hallo. Hopp. Hi. Hopp. Ich muss halt einen ein Schild kaufen. Ich glaube, ich mache mal wieder Tag. Jo. Kannst du gern machen. Und gleich auch noch nochmal zur Schule gehen, ne? Okay. Ich, du bist sogar. Ja, hier kannst du Geld verdienen. Oh. Hallöchen. Grüß dich, Mike, wie geht's? Tut mir leid, Mike, dass mein Haus heute wieder so schmutzig ist. Kuku sagt dir ja immer, dass ich putzen soll, aber ich bin so faul. Kannst du mir helfen, Mike, bitte? Ich kann dir natürlich auch erkenntlich zeigen, uh, wenn das so ist. Das freut mich, du bist ein Prachtkerl. Ja, du kannst blasen, aber nicht mich. Okay, dann blasen wir mal. Oh nein, Mike, oh nein. <lacht> Ja, du kannst jetzt das Haus sauber blasen. Aber nicht singen. <lacht> okay, okay, okay. Tut, tut. Die Musik ist so ich richtig glaub, spannend. Ich, ich glaube ich muss mal so ein ähm, Mike out of context schneiden. Ja, ja, ja, das wäre super. Leute, wenn ihr wollt, dass Ingi das macht, dann geht mal auf Ingis Kanal und spammt in die Kommentare voll damit. Wie gut es doch ist doch an den Staubsauger zu haben, oder? Hä, hey, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne? Staubsauger, die wir hier haben, die sind so lame. Da muss man anstöpseln. Die gehen nur mit Energie. Der geht einfach so. Magisch? Naja, ja, ja Magie, Mike. Okay. Du <lacht> siehst noch das noch Spinnenweben. Du musst doch die ganzen Spinnenweben entfernen, ja? Du musst. Bist... <lacht> <lacht> So, dann kann sie sich wieder schminken. Essen ist sowieso überbewertet. Jetzt kann sie auch wieder richtig vernünftig schlafen. Ist ja eklig, die Spinnen schlafen hier mit. Äh, ja, ein bisschen noch was kaputt machen. Fürs Glück, ne? Wenn das runterfällt, dann hat man zehn Jahre Glück, habe ich gehört. Habe ich gerade ausgedacht, aber ist auf jeden Fall so. Naja, so Scherben bringen Glück. Ja klar. So hier noch. Das war's. Ah! an, Mike. Du hast die ganze Stadt beseitigt. Mike, klasse! Jetzt fühle ich mich endlich wieder wohl in diesem Haus. Komm her, ich gebe dir eine Belohnung. Ne, naja, ich habe schon genug Belohnung bekommen. Aber hey, was hast du noch so anzubieten? Vielen Dank, Mike! Jetzt fühle ich mich wieder gut zu Hause. Und wir kriegen aus Mario Galaxy ein Sternjuwel! Juhu! Jetzt können wir es auf Luma schießen. Ah ne, fünf Juwelen der Güte. Ein Jew der Güte beinhaltet menschliche Dankbarkeit in kristallisierter Form. Hilfst einem Menschen, so erhältst du so stets fünf Einheiten davon. Okay, brauchen wir brauchen wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl davon, damit er wieder zum Menschen wird. Äh, 120. Mache Galaxy, ich wusste es! <lacht> also, hier ist ein kleiner Nun für deine harte Arbeit! 20 Rubine. Wow. Auf den, auf den ersten Blick scheint es nicht viel zu sein, aber wenn du da mehrmals wirklich hingehst und da wirklich gambelst Irgendwann hast du das Geld für den Laden von Terry das Hey, ist der willst der schon Grund, nach Hause so gehen? Falls du unterwegs kucko begegnet, sag hier Was? Sag hier, du sollst Coco sagen Hallo mhm. dass, äh, Du sollst ihn von ihr grüßen Achso, ich soll noch mal zurückgehen zum Monster äh, okay Jetzt machst du mal folgendes Es ist noch Nacht, soll ich noch eben zum Monster gehen? Äh, am besten Gehst du jetzt pennen und wir gehen zum Bazaar, weil das ist auch okay. noch ein paar Sachen, die wir vorbereiten müssen. Es gibt ich, einige Sachen, die wir gerade an. Aber Ingi, weil mit. sie meint ja, wenn du Koko siegst sagt hier bitte Bescheid. Deshalb ich dachte, ich sollte mal zurückgehen. Äh, nein, nein, nein. Nicht, nicht Cookie, sondern Koko. Die, die du gerade gerettet hast, das ist Cookie. Okay. Koko ist jemand anders. Ja, aber Cookie freut sich doch auch. Und. <lacht> Ja, Mike! <lacht> <lacht> <lacht> Was? Halt Wir sind wieder da! Halleluja! Ich brauch nen Schild. Wer verkauft dir nochmal ein Schild? Äh, uh, bei dir gehst du wieder rein? Hier bei, hier, bei ihr? Bei ihr? Red mal ihr. Ah, willkommen! Was für ein bisschen.. Moment mal, kommst du kommst du einfach wegen mir? Klar. Was ehrlich? Das sagst du, da ist das so, um mir zu schmeicheln, oder? Aber ein wenig Glück, nicht macht es mich ja schon. Zurück zum Geschäft. Möchtest du was oder nicht? Ja. Okay, dann mach okay. Was wollen wir machen, okay. Okay. Äh, einfach irgendwas einlagern. Einfach irgendetwas. Und sie guckt uns währenddessen zu ja muss jetzt nichts besonders ein okay das ist aber cool Genarkt Verkauf ja. mm. können wir auch wieder rauslagern ja kannst du auch also einmal zack dann okay und dann wieder rausnehmen ja kannst du auch machen kostet nur immer Geld ne ja ja vielen Dank und so I don't care oder nein kostet kein Geld ja ja was willst so? ja ich will benutzen okay also so habe ich das gemacht ja, ist ja cool. Jetzt, bin ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, ob das, übelst, also ob das man das machen muss, aber du. Es gibt sowieso irgendwann Sachen, die du, die du da reinlagern musst, weil du nicht genügend Platz in deiner Tasche haben willst. Ja, finde ich da cool. Ich weiß nicht, ob man fünf Seiten voll davon braucht, aber finde ich cool, da hat man äh, schon viel Platz. Die fünf Seiten sind tatsächlich für Leute, die ihre Schilde und so alles da reinlagern und ganz ah. viele Schilde haben. Okay. Die, die, die Leute. Aber die sind doch aber, hier. Ja, du kannst. Hier kannst du jetzt hergehen und Den kannst ja. ein Schild nehmen. Genau. Hey, das ist ja so, weiß ich, Das ist ja cool und so. Robin? Okay, Gippe. Okay. Man sieht mich gar nicht. Na, ja, vielen Danke, danke. Ja, ja, ich weiß, ob wie das geht. Oh, sie hat was Neues. Ja, sie hat was Neues. Ja, hat was neues. Ja. Hör gut zu, mein Lieber, ich habe ein neues Rezept fertiggestellt. Ich nenne diese Wundergebäude in Ausdauertrank. Na, geil, oder? Okay. Ausdauertrank. Uh, ist das der? Der sollte Leben und Ausdauer wiederherstellen. Welcher davon ist und was, weiß ich halt nicht. Okay. Soll ich einfach uh, mal ausprobieren? Ja, frag doch mal. Einfach untersuchen. Dann sagt sie das. Äh, erzähl mir was. Achso, sie erklärt es mir dann schon. Okay. Ja. Was macht das? Rüstungskampf, dann haben wir mehr Rüstungen kämpfen. Eigentlich nützlich tatsächlich. Ich glaube, nehmen wir ja, sogar für Bosskämpfe. Okay, also für Boss ist er gut, deshalb nehmen wir den mit. Ja. Oh, nee. Ha! Oh, ich hab kein Geld. Ja, du hast alles bei Terra ausgegeben. Aber ist jetzt sowieso nicht schlimmer, drei. jetzt brauchst du sowieso nicht unbedingt die Tränke. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall. Mindestens ein Heal ist immer wichtig. Den nehmen wir mit. Das ist nur 20. Super billig, nehmen wir mit. Hey. Wieder ein bisschen Tomatensaft, danke schön. So, jetzt gehst du mal in die Schule. Okay, jetzt gehen wir zur Schule. Weil Mike uh. hat die Schule zu lang gespenst und jetzt muss er mal wieder hin, habe ich gehört. Schnauze! Was? Hey. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich Bardo in diesem Zustand sehe. Er schließt sich jemand in seinem Zimmer ein, feigert sich rauszukommen. Du bist dran schön, dass er da verschwunden bist. Opfer! Ähm. Um, red mal mit ihr. Sag mal, Mike, was hältst du von Kuko? Na, ja, danke. Ja, genau. Er ist freundlich und hilfsbereit. Und männlich. Und sieht gut aus. Ach, was ist denn mit mir los? Ähm, tut mir leid, dass ich so etwas Komisches gefragt habe. Link der Cupido wird die beiden bestimmt zusammenfinden können. Aber wir haben eine andere Quest vor. Also, das hat für eine andere Bestimmung Zeit. Okay, was machen wir jetzt? Der ja, redet mal mit Coco nochmal. Ist das der? Jo. Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Mike. Das ist die richtige Einstellung. Selder wenn wir nach Hause kommen. Du musst noch fest dran glauben. Ich hab sie. Ah, ich... Ja, ja, sie wird schon kommen. Äh, Badezimmer. Haben wir da schon mal drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, hier waren wir hier noch nicht drin. Planschi, Planschi. Und wie, wie sieht Mike und? Wie sieht der Wasserhahn aus? Wie eine Ente. Ich nenne sie. Ich nenne sie Quaki. Extreme. Ich gehe immer mit meinen Vasen. Mein. Bam! <lacht> äh, soll ich hier kurz irgendwo schlafen? Ja, kurz schlafen, rausgehen. Oh Hi, Jesus, darf ich bei dir schlafen? Ja? Nice, danke. Ich heiße aber nicht Jesus! Oh, Nacht ist mir völlig verändert. Immer war ich aus Versehen nachts in der Schule eingesperrt. Das war vielleicht ein Aufruhr. Wenn du also schon nachts rausgehst, dann bitte vorsichtig. Ja, Katzen sind manchmal wild, ne? Wenn sie kein Essen kriegen, dann werden sie halt schon aggressiv. Das Ist normal. Aber das sind keine Katzen, das weißt du, das sind Lemuren. <lacht> Vielleicht kommt ein Jumpscare. Das ist so ruhig. Komm mal, Mike, was da ist. Die liegen einfach so rum? Ja. Ein Juwel! Okay. Ich habe schon fast alles eingesammelt, was geht. Das ist cool. Okay, oben raus. Und dann? Wo wollen wir hin? In der Nacht. Wir suchen ein, zwei Juwelen der Güte. Okay, cool. Die sind wo? Die sind überall im Wolkenhund verstreut. Du musst die nur finden. Da es noch nicht drin, ne? Ich weiß es nicht. Okay, es war ein anderes. Das ist der Typ. Huh, Aber, aber, aber, Ah, oh, ich kann nicht blasen. Schade. Okay, nevermind. Egal, <lacht> ich habe sowieso eine andere Melodie dafür. Ich, da, ich, ich mal, muss es, ich, ich muss es tun. Egal, du him. Dankbar für Scheiße! Können die sterben? Alter, wir sind hier auf YouTube. Kann ich können die nicht. Kannst du nicht umbringen. Also, ich würde dir jetzt nochmal anraten, über den Wolkenhaut mal herzugehen und zu gucken, ob du irgendwo die Juwelen der Güte findest. Okay, das Oder ist. Äh... du schlägst weiter das. Bist du Cookie? Cookie ist das kleine Ding. Du hast meine kleine Kugel gefunden, richtig? Oh, vielen Dank. Und sehe nur, dass du mir nur solche Sorgen und sie liegt hier ruhig und schnarcht. Oh, ja, alles gut. Mir geht's gut. Wir schlafen mal mit ihr. <lacht> nee, lassen wir lieber da. Ähm, oh, ja, hi. Ich mit der Mutti. Oh, Mike! Dank dir ist meine liebe Kugel gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für meine Güte hat sie Güte gesagt, das nehmen wir mit! Ja, ich würde mal sagen, Leute, dann können wir ja jedes Mal, wenn ich einen Dungeon fertig schaffe, eine Folge mit Inki machen. Genau! Was? Wie oft habe ich das schon gesagt, Mutter? Mal lauschen. Das riecht doch nicht so auf, mein kleiner Schatz! Natürlich reg ich mich ja auf. Ich weiß ja, dass du jemanden bezahlst, damit er unser Haus putzt. <lacht> Wollen wir nicht Brot und von den Rubinen kaufen? Ich komme auf der Ritterschule kaum über die Runden, weil du die ganze Zeit unsere Rubine beim Scheiße, ich habe irgendeine Beziehung kaputt gemacht. Und nebenbei schufte ich auch noch nachts, nur damit du hier den ganzen Tag über vollenzen kannst. Also wirklich, was bist du denn für eine Rabenmutter? Wir einfach... Sag, sag mal Mike! Was machst du denn hier eigentlich hier? Ich glaube, wir sollten ihm nicht sagen, dass wir mit ihrer, was mit seiner Mutter, ähm, geputzt haben. Du hast aber gerade nicht zugehört, oder? Wie lange schießt das schon? Äh, Entschuldigung? Das hast du gehört. Ja, wenn wir dann lauf ich nachts Patrouille, um ein wenig Geld nebenbei zu verdienen. Ja, same, same! Du kannst mich ruhig verachten dafür, aber du bist ja auch nicht viel besser. Hörst fremden Leuten bei ihren Privatsprüchen zu. Also Schwamm drüber, Vergiss mir einfach, was so seit begegnet ist, ja. Sorry, Bro. Er weiß aber zum Glück noch nichts. Wäre, glaube ich, auch besser, wenn wir ihm das nicht erzählen. Also ich Festen, muss die finden. Du musst die finden. Also es gibt eine bestimmte Anzahl, und es gibt nicht, du kannst so viele davon sammeln, dann hast du es eigentlich schon. Sondern es gibt eine bestimmte genau. Anzahl, die man finden muss. Es gibt muss. eine bestimmte Anzahl, die du finden musst, und eine bestimmte Anzahl, die du durch Zeitquests bekommst. Und die sind immer an den gleichen Orten? Hä? Ja. Huh? Wir sind nicht random irgendwo verteilt, die Juwelen der Güte. Äh. Die sind fest irgendwo liegt hier rum Wolken hat. Genau, guck mal, halt, was da rumliegt. Badam, Wenn du auch ich, ich glaube. Oh, oh das ist wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dieses Zeug bei der Dankbarkeit. Mittlere Geldbörse! Noch mehr! Oh. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so also gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Oh, uh, ich spüre die Wärme, die von den Juwelen der Güte ausgeht. Nimm dieses Zeichen meiner Dankes. Okay, man geht immer wieder Belohnungen. Das ist gut. Oh, das ist sehr nice. Ein Herzteil. Sammle vier, um deine Lebensenergie, um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch drei. Ja, das ist ja ein Ding. Allgemein, Herzteil in Zelda spielen das ist sowas. Gefällt mir nicht, aber muss man trotzdem sammeln und das zählt sonst nicht 100%. Wenn du nicht alle hast, ich brauche Leute noch mehr. Mhm. Okay, also wahrscheinlich immer 5 und dann gibt er einen was. Gehe ich mal von aus. Mhm. Okay. Das war sehr nickelig von dir. Immer 5, sondern ist, glaube ich, auch wirklich so, so, dass es sich immer steigert, dass du immer mehr holen musst. Okay. Ja, gut, dann haben wir schon mal ein bisschen. Äh, profitieren können 900 mehr money können wir jetzt tragen also war schon über 1000 über 1000 ah, ja, so meinst du guck, guck mal guck mal wieder zurück ich stell dich mal dahin und ich stell mal dahin und tu dich ganz langsam umgucken ich ganz langsam und guck mal ganz genau hin also geh mal, geh mal weiter nach vorne geh mal weiter nach vorne du siehst es nicht oder oder hast du es gesehen was dann? Na, ja, da, da links, links, links, links, weiter links, links, links, da an den Lochleiter links, was da hinten ist. Siehst du es? Orangener Punkt, wer jetzt wieder rechts. Rechts, Mike, jetzt. Du musst deine Kamera wieder nach rechts drehen. Da. Wo? Da, bei dem Turm. An dem Turm. Orangener Punkt. Da? Ja da jemand ja, gucken, Ah ist. Junge du bist so du bist so da, Junge da, andere Augen einfach Ja ich weiß manche weiß ich dass ich wo sind Okay das der ist Manchen. gut Ich meine einer war noch hier auf der hier oben der Na nee nicht auf der Schule war glaube ich noch einer drauf da drauf auf der Schule Okay auf der Schule dann auf zur Schule Karte offen okay, Guck mal guck dich mal hier um da. Entweder kannst du ihn jetzt wegpusten mit dem oder mit einem anderen. Oder, oder, oder, versuch mal mit deinem, versuch mal, versuch mal mit deinem, äh, mit deinem Käfer die zu holen. Oh! Nice! Ich hab ihn. Schön. Mike, ja. ich fühle mich wirklich schlecht, wenn du diese Zähne mitbekommen hast. Das ist für mich furchtbar peinlich, aber meine Mutter ist wirklich wahnsinnig faul. Ich weiß nicht, was ich mit mir machen soll, ey. Aber um ich muss dir keine Sorgen machen. Ich frage mich nur, wer bei uns immer das Haus putzt. Wer könnte so blöd sein und meiner Mutter diese Aufgabe abnehmen? Ja, muss ja wirklich eine Person sein, die blöd ist und nicht irgendwie aus anderen Gründen sowas macht. Wie Geld? Ja. Äh, geh immer auf die Schule drauf. Auf der Schule drauf müssen auch noch sein. Ihnen gefällt das nicht. Okay, ich wollte es nur wissen. Was man machen muss, Mike? Hm? Mit der Rollattacke gegen die Wand. Nee. Ja, oder so. Dann warte, bis der geht. Ja, ich hab ihn. Ein Wolkenhirschkäfer. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenort! Achtung, kneift gerne nicht. mit den Zangen. Wo ist der Beliebte? Der kann im richtig wehtun. Kinder, ey. Hä? Noch ein neuer. Ein Himmelsanb eine Himmelsanbieterin. Mit seinen starken Greifarmen macht dieses Insekt Jagd auf seine Beute. Es lebt gerne in luftigen Höhen. Oh, uh, noch drei Käfer und noch drei Sammelstücke. Da haben wir alles mal einmal gesehen. Okay, okay, okay. Mike, ja? du kennst diese Brücke, die unter. also die unter diesem Stein, also wenn du jetzt hier runter gehst, ne? Da ist ja links so eine kleine Brücke, so eine kleine Holzbrücke. Ja. Geh mal da drüber, geh mal da über die Brücke. Ah! Cool! Das ist. Das sind die, generell ist die Oberetage komplett für Lehrer und Weiber. Warum wohl? Ach, irgendwie. Zimmer von Mike. <lacht> Link ist ja ein männlicher Boy. Okay. Und weil er so gütig ist, hat er hier in seinem Zimmer auch eine Güte-Kristall versteckt. Äh, du weißt ja noch, wo der Wasserfall ist, ne? Fun fact: jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, befindet sich dieser Rubin jedes Mal neu da. Ja, sehr, sehr schöner Fun fact. Also, wo sollen wir jetzt als nächstes lang? Oh, ich sehe auch gerade, es gibt wirklich Sachen, da hast du noch keine, noch nicht die Items für dich zu holen. Achso, also ja. kann ich noch nicht alles holen. Du kannst noch nicht alle holen, tatsächlich. Okay, ja. also wollen wir dann jetzt alles abgeben? Haben wir schon alles, die wir bekommen können? Nee, ja, wir haben noch nicht alle. Ja, die untere ist zu, die obere ist offen. Spannend, ich denke, du rennst ja nicht mal richtig. Du joggst ja nur. So, alle am schlafen das einzige was du hörst so <lacht> Eins, okay und jetzt geht's mal ich mal aus der hin Hilfe da schwimmt nein <lacht> da rechts mal an der kante da kannst du ja wieder hoch ja hier ist ein wasserfall da würde ich glaube ich sterben her warte, warte mal einen moment wenn das wasser da wieder runtertröpfelt wie kommt es dann wieder hoch damit das hier ja ach so magisch okay Blum, Blum, Blum, Blum, Blum. Woo! Der Riech wird sich später freuen. Wer nee, ist hier nicht, irgendwie Wirklich nicht? So, hier ist nichts? Ne, ich habe grad nichts gesehen. Geh mal zum Holzsteg und guck da mal runter. Ist da hinten die Insel? Ja. Dann müsstest du vom Holzsteg aus hinkommen können. Von hier? Jupp, ja, da kannst du hinspringen. Was ist das für ein Superjump? Na gut. So, jetzt dreh ich mal um. Guck mal nach.. guck mal, da, da müsstest du jetzt äh, wieder zurück zum Wolkenhorn gehen. Und da hinten unten sollte ein Juwel sein. Aber das kann ich noch nicht betätigen, ne? Das Dafür brauchen wir irgendeinen sein. Stein, okay. Whee! Nice. Badabada. An diesem juwel ne? Weißt du, wie lange ich daran gesessen habe? Komm, erzähl. Ähm, das ganze Play über. <lacht> Als ob am Ende hast du es gefunden. Ja, weißt du warum? Warum? Du gehst dann wirklich hier mit der Aura Suche, habe ich ja gesucht. Und dann stehst du vor diesem Haus da vorne. Und jetzt zeigt dir die ganze Zeit bei dem, dass das Juwel beim Haus ist. Hier? Ja. Der sagt die ganze Zeit ja, das ist beim Haus, das ihr wählt. Ich wusste nicht mal, dass man hier runterklettern kann. Nein, okay. Ja, aber geh mal in Sicherheit noch nochmal in das Haus rein, Mike. Ein Moment, ein Moment, Ingi. Unser Staubsauger kann dir bestimmt helfen. Ähm. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber wir können es drehen. Habe ich zu weit? Jetzt! Ja. Nice, okay, aber ich weiß nicht, was zu brauchen. <lacht> Mike? Ja? Nix. Noch nichts. Achso, das ist für später. Wollen wir abspringen? <lacht> Willst du springen? Bist du ja. verrückt? Ja. Fun Fact, Wolkenvögel schlafen nachts. Cool. Oh! Jetzt habe ich es verstanden. Oh, bei 30 gibt's wieder was. Oh, ja. ich habe die Hälfte oder so. Na gut, dann kommen wir dann mal wieder hier zurück. Und dann werden wir jetzt Tag machen. Und dann wahrscheinlich im Wolkenmeer etwas erkunden gehen, oder? Jo. Okay, Enki, es ist morgens. Wir wollen springen. Ich springe jetzt, Enki. Ich tue es. Nein, tue nicht. Nein. So, wollen wir mal hin? Wir haben einiges zu erkunden, einiges neues. Ähm... Geh mal zur Kürbis Das würde mich mal interessieren. Und dann dort Da mal hab ich doch schon alles. Gehen. Ja, aber dann mal schlafen gehen und dir mal dort ein paar Jubeln in oder so rein. Ah, da. Wir crashen! Und ah! Kann ich ihm jetzt Bescheid sagen, dass ich gefunden habe, das Dämon? Der, der, der... Das hast du glaubst schon bewegt und konntest einen Blick auf die elende Bestie werfen? ich nicht wahr? Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich weiß, dass du vor der Tag die Hosenfolge hattest. Okay. Ich bin nicht du, aber alles gut. Ja, wir schlafen einfach hier. merkt schon niemand. Gute Nacht, Jungs. Ah. <lacht> Weiter geht's mit dem Abenteuer. Die sind trotzdem noch alle da. Ja, natürlich. Aber draußen? Da ja? Oben, oben ist er hoch. Oh! Ja, gib her. Ah, nur von der Seite. So, ihr wisst, Leute, bei 30 kriegen wir wieder was Neues. Deshalb sammeln wir genug. Oh, dich Ja! Ein Glühwürmchen! gilt als das seltenste Insekt überhaupt und kann ausschließlich an dunklen Orten gefunden werden. Also so selten fand ich jetzt nicht. Naja, nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht, wofür man alles braucht, ich, aber es, ist, es schadet nicht, die mitzunehmen. Also für das, was du spät halt, wofür du halt später brauchst, das wird noch sehr sehr schön. Also das wird dich entweder gefallen oder. Komm her! Ja. Nein! Ich habe hab halt die Insekten noch nie wirklich gebraucht. Bist du jetzt weg? Ja. Okay. Sehen Sie, wie es da leuchtet. Du bist aufgespießt, zack. Mitnehmen. Ist das alles hier für's Kürbis, Basel? Das war alles, genau. Das sind gerade die, die ich mich am besten... Dann war eins da noch, glaube ich, bei Terry. Da müsstest du bei Terry schlafen. Aber ja. Wenn du da jetzt runterspringst, ne? Nein, nein, tu es nicht. Nein, nein, nein! <lacht> Wie geht auch meine Tür aufmachen? <lacht> <Er> hat's vergessen. <lacht> die findet super.